Ich freue mich auf den ersten VDE Tech Summit nächstes Jahr in Berlin. Ich hoffe dort, viele führende Wirtschaftsvertreter, Wissenschaftler und Ingenieure kennenzulernen, mich mit denen auszutauschen, über aktuelle Themen zu diskutieren und viele neue Impulse für meine Forschung zu gewinnen. Seid auch alle mit dabei.